Herzlich Willkommen hier im Kreativ Valley. Ja, ich bin Max und bringe euch heute den Witz des Tages. Hm. Also, mehr eine Scherzfrage heute. Was liegt immer auf dem Boden und wird niemals dreckig? Na? Wisst ihr nicht? Der Schatten. <lacht> ja. Naja, manchmal hängt er auch an der Wand. <lacht> gut, das war's heute von mir. Ich hoffe euch geht's gut. Viele liebe Grüße und abschalten. Üch. Abschalten, habe ich gesagt.